Herzlichen Glückwunsch zum 10. Geburtstag. Für mich steht das L im Lichtbuch für Lächeln. Ich wünsche euch so oft wie geht, ein Lächeln abzulecken. Zehn Jahre Kinder Paliatin versorgen in Satteln. Ich habe das I und keine Idee. Ich frage einfach die Säule. Doch bedanklich ist die Säule in irgendwelchen interessanten Visozimmern. Ihre Ideenfülle ist irgendwie idealerweise immer idiotisch. Ist irgendwo immer indischen Imkerhonig. Ideenmangel. Na dann. I wie ihr. Ihr seid spitze. Und I wie ich. Ich vermisse euch. Bis bald. Tschüss. Zu zehn fallen mir gleich zwei Dinge ein. Zum einen der Charme, den die Patienten auf unserer Station versprühen und mit dem sie uns durchaus in den kleinen Finger wickeln können. Und zum anderen die Charaktere der Ehrenamtlichen die maßgeblich die Atmosphäre auf unserer Station prägen. In diesem Sinne, Happy Birthday! Ich habe mir den Buchstaben H für euch ausgesucht. Für herzlichen Glückwunsch, 10 Jahre Palliativstation, 10 Jahre Lichtblicke, 10 Jahre großartiger Arbeit. Gerne hätten wir diesen Tag anders mit euch gefeiert. In diesem Jahr geht es leider nicht, aber wir werden es nachholen. Für mich steht aber auch das Haar für Hoffnung. Niemals die Hoffnung aufzugeben, den Mut zu behalten, dass es weitergeht. Es ist nicht immer einfach und trotzdem ist die Hoffnung dabei für uns ganz wichtig. In diesem Sinne, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss! Tee. Tee steht für Toleranz und für die tollen Mundschütze, die die Ehrenamtliche für uns genäht haben. B in Dichtblicke steht für mich für die vielen besonderen Momente, die wir auf der Station erleben. L steht für Liebe und davon können unsere Kinder und Jugendlichen gar nicht genug bekommen. I steht für mich, für die individuelle Pflege, die wir hier am Station leisten. Herzlichen Glückwunsch zum zehnjährigen Bestehen des Kinderpalliativzentrums. Das C im Lichtblicke steht für mich für die vielen wunderbaren Charaktere, denen man hier täglich begegnen kann. Komm mal näher. Komm mal näher. Ich hab da was für dich. Ganz frisch. Genau. Kinderpalliativzentrum und ein KW-Kreativgruppe. Ganz schön kreativ, die Kreativgruppe. Und immer für eine gute Idee zu haben. Liebe Team der Station Lichtblicke, liebe Eltern, liebe Kinder. Ich habe das E. Das E steht für mich für das Ehrenamt. Und ich freue mich, wenn wir ganz bald wieder bei euch auf der Station sein dürfen. Und alles Gute zum zehnjährigen Jubiläum.